Ariad Manat hat inzwischen Ruhe gefunden, bei einer Gastfamilie in Antaring. Schon seine Eltern, Palästinenser, waren einst selber geflohen, nach Damaskus. Der Sohn vertrieb dann Parfums an Kunden aus den Golfstaaten. Doch für diese Länder ein Visum zu bekommen, war aussichtslos. Äh, du hast was aus Syrien oder aus Irak, du kannst nicht gehen nach äh, golf -Arabik. Tut mir leid. Stattdessen machte sich Ariad auf den Weg nach Europa, um gleich die harten Sitten auf dem Schlepperboot Richtung Griechenland kennenzulernen. Wie die Schwimmwesten habt ihr bezahlen müssen, okay. oder? Mit der Schlepper? Ja. Du musst bezahlen, das kostet 50 Dollar. Du musst bezahlen, das. Auf der nächsten Station in Mazedonien traf der Flüchtlingstreck auf Soldaten. Und die schossen nicht nur in die Luft. Aber nach das meine meine Freund ich hat gesagt ich ich hat ein ein ein Loch ja ein Loch hier ich hat gesagt in das Schlüssel direkt nach auf Fluchten doch am meisten gefürchtet waren die ungarischen Uniformierten zur Vorsicht ließ sich der Reisende sogar die Haare färben aber ich vergesse mein Auge und ich denke ja, mir. Die Augenbrauen, ja. ja ich ich vergesse, das Ich weiß nicht, ich, ich habe nicht mit Polizei getroffen. Und das geht auf mich. Vor fünf Monaten landete der Palästinenser dann in Salzburg und wartet dort bisher vergeblich auf Post von der Asylbehörde. Das hält ihn nicht ab, Deutsch zu lernen, mit Hilfe einer frechen jungen Dame. In dem Garten stand ein Altshaus. Und in dem Haus Wohnt lange langgestropfe. Ariad ist durchaus auch auf dem Weg zur selbstständigen Existenz. Altenhelfer zum Beispiel wären doch gesucht. Das hat er schon eruiert.